Dies ist eine Sammlung von Zitaten aus den Liebetröpfchen. Wenn euch dieses Format gefällt und ihr mehr davon wollt, dann teilt es mir mit. Erstes Zitat Welche Art der Freude schätzt ihr mehr, die der lauten Menschen oder diejenige, die in der Stille aus eurer ewigen Seele emporkommt? Seite 5 Ich bitte euch, nicht den Fehler zu begehen, eine herzliche Glücksempfindung, die durch Gefühlsströme eurer Seele ins Oberbewusstsein gekommen ist, mit der äußeren Freude aus eurem Verstand zu verwechseln. Das sage ich deshalb, weil die meisten gottverbundenen Menschen eine falsche Vorstellung über die Freude und ihre Entstehungsweise haben. Das heißt, sie sind geistig noch nicht so weit gereift, dass sie die unterschiedliche Art der Freude erfüllen und ergründen können. Sie meinen irrtümlich noch, eine äußere Freude, die aus dem ungesetzmäßigen Lebensprinzip dieser Welt stammt, wäre für sie die innere Erfüllung, um sich glücklich zu fühlen. Doch diese stammt nicht aus dem Herzen der Seele, ihrem Lebenskern, worin auch ich mich befinde. Die laute äußere Freude eines Menschen ist auf die einpolige negative Lebensart dieser Welt ausgerichtet und ist nicht hochschwingend, deshalb kann diese Art der Freude niemals das seelische Herz erreichen. Bei der inneren Freude der Seele kommt ihr Herz, es ist ihr Lebenskern, in erhöhte Rotation und aus ihm verströmen sich über die sieben Bewusstseinszentren der Seele Glücksgefühle, die ein vergeistigter Mensch mit großer Freude und Dankbarkeit verspürt. Zweites Zitat Erschaffung des genialsten, herzlichsten und persönlichen Wesens, Gott, durch himmlische Lichtwesen Seite 48 Ihr werdet nun vielleicht fragen, was ihr persönlich mit dieser energielosen Gesamtsituation auf eurem Planeten zu tun habt. Nun, jeder von euch besitzt ein menschlich-seelisches mehr oder weniger stärkeres Energiefeld. Dieses schwingt und strahlt in das Planetenleben und wirkt auf die Gesamtschwingung des Planetenenergie aufbauend oder schwächend. Ist nun eure Lebensenergie gering, da ihr sie täglich neu verschwendet, so sinkt automatisch eure Seelenschwingung und dies wirkt sich auch im menschlichen Körper negativ aus. Geschieht die Energieschwächung eurer inneren einverleibten Seele weiterhin, dann reduziert sich auch eure Zellschwingung und ihr fühlt euch unwohl, müde und abgeschlagen. Bei einem unveränderten niedrig schwingenden Lebenszustand über einen längeren Zeitraum besteht die Gefahr, dass ihr erkranken könnt. Dies wirkt sich auch auf euer Lebensumfeld aus. Je kleiner eure energetische Aura durch Energielosigkeit wird, umso mehr sinkt die Energie in eurem Ort, und sogar in der Landschaft in der ihr lebt. Seite 47 Vielleicht werdet ihr darüber nachdenklich, und spart nun etwas mehr mit euren Energien. Zwei Möglichkeiten bieten sich euch zum Beispiel sofort an, nämlich unwesentliche, lange Gespräche und Überbeschäftigung zu vermeiden.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 und positiv aufgeladene Teilchen bzw. lebensnotwendige Substanzen über das Wasser aufnehmen. Viertes Zitat Botschaften vom 21. Januar 2010 Teil 5 Was der Mensch in der Sterbephase und nach dem Tod die Seele im Jenseits erleben im gleichen Dualprinzip leben auch außerhimmlische Wesen, die den himmlischen Welten schon ziemlich nahe gekommen sind. Auch sie begegnen sich in ihrer Dualverbindung sehr herzlich. Ihnen ist es mit ihren noch nicht ganz reinen Lichtkörpern auch schon möglich, sich mit schönen Liebeempfindungen aus ihren Herzen zu vereinen bzw. mit ihren Körpern zu verschmelzen. Doch sie können aufgrund ihres noch nicht ganz reinen Bewusstseins noch kein Wesen zeugen, weil dazu ihr Lichtkörper eine viel höhere Lichtstrahlung aus der himmlischen Urzentralsonne aufnehmen müsste. Doch das ist ihnen durch die Verschattung einiger ihrer Partikel, die noch nicht vollständig auf die himmlischen Eigenschaftsgesetze ausgerichtet sind, leider nicht möglich. Zudem gibt es außerhalb des himmlischen Seins keine Zeugungsplaneten für Dualpaare und auch keine Naturentwicklungsbereiche, worin manche Naturwesen schon die Vollreife ihrer Lichtpartikel erreicht haben und dann von einem Dualpaar zur Zeugung angezogen werden. Doch die außerhimmlischen, feinstofflichen Wesen kurz vor den himmlischen Welten leben miteinander in der Geduld und Wissen im Voraus, dass für sie einmal der schöne Moment wiederkommen wird, in dem sie ein neues kosmisches Wesen in höchster Glückseligkeit zeugen werden. Fünftes Zitat Botschaft vom Februar 2015 Entwicklungsbeginn der Pflanzen auf der Erde und was sie heute in den Gebäuderäumen der Menschen empfinden doch wenn die Naturwesen in den von ihnen ersehnten Endevolutionszustand ihrer Lichtpartikel gekommen sind, der den himmlischen Dualwesen ermöglicht, sie für eine Zeugung eines himmlischen Wesens heranzuziehen, dann werden sie von den himmlischen Wesen magnetisch auf die dafür eigens geschaffenen Zeugungsplaneten angezogen, die mit ihrer momentanen Wesensmentalität eine kleine Ähnlichkeit aufweisen. Dort kommt es zwischen den weiblichen und männlichen Duallichtwesen zu ihrer ersehnten Zeugungsverschmelzung in der höchstmöglichen, sich verschenkenden Liebe aus dem Herzen, Lebenskern. Diese ist eine von unendlich vielen glückseligen Augenblicken in ihrem ewigen himmlischen Leben. Das Naturwesen, mit dem sie schon länger auf dem Planeten zusammen waren und eine herzliche Verbindung aufgebaut haben, wird vom Lichtwesenpaar bei der körperlichen Verschmelzung in ihre Lichtaura angezogen. Bei diesem längeren Herzensvorgang fließen den beiden Lichtwesen über ihren Lebenskern zusätzliche Lichtkräfte vom Liebegeist aus der himmlischen Urzentralsonne zu, die sie mit ihren Gedanken zu dem Naturwesen steuern, wobei ihre Wesenserbanlagen mit hineinfließen. Dadurch verändert sich das Naturwesen allmählich zu einem kleinen Lichtwesen. Wenn der innige und reine Zeugungsvorgang mit der Erbanlagenübertragung abgeschlossen ist, ist beim Dualpaar und dem früheren Naturwesen, ihrem Nachwuchs bzw. neuem kleinen himmlischen Lichtwesen, eine glückselige, unbeschreibliche Stimmung und sie tanzen umarmt, und vergnügt zusammen und danken dem himmlischen Liebegeist für seine Zusatzkräfte aus der Urzentralsonne. Könnt ihr euch ihre Glückseligkeit schon vorstellen? So ein herrliches glückseliges Leben, erwartet alle himmlischen Heimkehrer. Sehnt ihr euch schon danach?